Bevor Sie das Heizgerät einschalten, stellen Sie sicher, dass keine entzündlichen Objekte in unmittelbarer Nähe zum Gerät sind. Oberseite 76 cm, Vorderseite 61 cm, Seite 15 cm, Rückseite 0 cm. Nun drücken Sie den ON-Schalter und halten Sie ihn gedrückt. Überprüfen Sie, ob die Flamme erleuchtet. Halten Sie den Schalter 45 bis 60 Sekunden gedrückt, damit das Gas zum Steuersystem gelangen kann. Falls notwendig, wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Flamme brennt. Anschließend halten Sie den Schalter für weitere 30 Sekunden gedrückt und lassen dann los. Um das Heizgerät abzuschalten, betätigen Sie den Off-Schalter. Der Kippschutzschalter ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das in alle Mr. Heater Buddy Produkte eingebaut wurde. Er wurde so konzipiert, dass sich das Heizgerät ausschaltet, wenn es umkippt. Um den Kippschutzschalter zu testen,